Und ich möchte eigentlich gar nicht viel Zeit verlieren, sondern gleich Max und Christoph das Wort für den ersten Vortrag übergeben mit dem verheißungsvollen Titel QGIS-Plugins zum Geocoding und zur intermodalen Erreichbarkeitsanalyse mit dem Open Trip Bitte Bitteschön. Ja, herzlichen Dank, dass wir hier auf der FOSGIS auch zwei QGIS-Plugins vorstellen können. Mein Name ist Max Bonet. Christoph Franke mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das Mikro jetzt geht. Muss man noch Mikro ist an. Hört man nicht? Ja, okay. Super. Hm. Jetzt macht's Geräusche. Okay, sehr gut. Gut. Ich sage vielleicht noch mal kurz was zu unserem Planungsbüro Gerz gutsche Rümenab. Wir sind ein Planungsbüro mit Sitz in Hamburg, Berlin, wo insgesamt zwölf Kolleginnen und Kollegen ähm, arbeiten an Themen der Verkehrsplanung, äh, der Stadt- und Regionalplanung. Ähm, und ja, im Rahmen dieser Tätigkeiten nutzen wir schon seit Langem auch schon GIS-Software, früher sehr viel auch kommerzielle GIS-Software von Esri, inzwischen auch immer mehr. Kugis und PostGIS und ähm, ja im Rahmen unserer Projekte haben wir es sehr häufig zum einen mit, mit verschiedensten Standortdaten zu tun, ähm, die wir aufbereiten und geokodieren müssen ähm, und die wir häufig so als Adresslisten bekommen. Äh, und von daher haben wir dann auch ein Kugis-Plugin entwickelt, äh, um sozusagen die, die Arbeit, die beim Geokodieren von Standortdaten anfällt. Ähm, äh, ja, besser abwickeln zu können. Das wollen wir heute euch vorstellen. Ähm, eine andere eine wichtige Aufgabe, die in vielen Projekten der, der Stadt, Regional- und Verkehrsplanung vor, äh, immer wieder anfällt, sind Erreichbarkeitsanalysen ähm, mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu Fuß, mit dem Auto, Fahrrad, ÖPNV oder auch in einer Kombination. Ähm, das ist in unseren Projekten ein wichtiges Werkzeug, um äh, ähm, ja, in verschiedensten Fragestellungen und ähm, auch dafür äh, nutzen wir Open Source Werkzeuge, Open Trip Planner, den wir heute kurz vorstellen wollen, und ein Kugis Plugin, was wir da entwickelt haben, um äh, diese Erreichbarkeitsanalysen dann aus Kugis zu starten. Ähm, zum Geocoding: äh, Da existieren natürlich eine ganze Reihe von, insbesondere auch Webdiensten, äh, kommerzieller und nicht kommerzieller Dienstanbieter. Die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Ähm, wir haben hier jetzt einen Geokodierdienst genutzt, der, um vielleicht mal in den Bildern zu sprechen, die heute Morgen im Vortrag oder heute Mittag im Vortrag äh, vom RVR genannt wurden, die vom ersten Alk, FC Alkis stammen, nämlich dem Geokodierdienst des äh, Bundesamts für Kartografie und Geodäsie. Ähm, ähm, und mit dem Geocoder, äh, den haben wir sozusagen in kugis plugin eingebunden, aber das Plugin ist erstmal so gewählt, dass auch andere äh, äh, Geokodierdienste dort äh, genutzt werden können, wie zum Beispiel Nominatim, was auf OpenStreetMap-Daten basiert. Warum machen wir das? Weil ähm, bei Geocodieren, äh, ja, wenn man große Datensätze hat, Häufig ein großer Aufwand anfällt, die Adressdaten erstmal vorzubereiten, dann das Geocoding durchzuführen, dann eine Qualitätskontrolle durchzuführen, Korrektur, Nachbearbeitung und so weiter und dafür haben wir jetzt ein QGIS-Plugin entwickelt, das Christoph jetzt auch dann vorführen wird. Da gehen wir am besten dann direkt rein, wenn ich jetzt hier wieder rauskomme, genau so. Genau, hier haben wir jetzt Kugis. Wir werden nachher nochmal sagen, wie man es installieren kann, aber jetzt übergebe ich erstmal Genau, mal wir versuchen uns an einer Live-Demo, das ist gefährlich, <lacht> aber ähm, mal schauen, spannender als Folien. Wir haben jetzt hier das äh, Geocoding-Plugin installiert. Zurzeit ist es erstmal nur für äh, den Dienst des Bundesamts für Kartik Kartografie und Geodäsie angepasst, ähm, aber eine Implementierung, wie gesagt, weiterer Dienste ist in Planung. Näher an den Mund, ja, okay. Mhm. Ähm, und zwar äh, unsere alternative Vorgehensweise war halt, dass wir irgendwelche Python-Skripte für Stapelverarbeitung von den Daten zur Geokodierung benutzen oder dass wir Excel Sheets nutzen und das ist alles ein bisschen unhandlich gewesen. Deswegen haben wir uns entschieden, ein Plugin für QGIS zu schreiben genau, und Kugis kann uns da auch bei der Visualisierung der Ergebnisse gleich helfen, und bei der, ähm, bei den, der Einbindung der Daten und beim Export der Daten, da müssen wir uns da nicht drum kümmern, dass äh, die Schnittstellen stellt Kugis alle zur Verfügung. Genau, ähm, der BKG, äh, Geokodierungsdienst, ähm, der erwartet Okay, so? Ohne Feedback? Ja, genau, der ähm, erwartet Schlüsselwörter, es geht auch ohne, aber jetzt... Achso, ich zeige erstmal die Tabelle, ja genau, das aus, die Quelle ist jetzt hier eine CSV-Datei. Kann man mal reinschauen? Nee, Quatsch. Ähm, attribute Table. Ja, richtig. Attribute Table. Ähm, wenn wir uns hier angucken, wie die Daten aussehen, halt Name, Adresse, das ist hier eine kombinierte zwischen Straße und Hausnummer und ähm, die Daten sehen so ganz gut aus. Also haben wir uns jetzt gemerkt, hier Straße und, Haus, ups, Straße und Hausnummer, Postgleitzahl und Ort. Genau, wir könnten auch noch das Suchgebiet einschränken, indem wir ein Polygon zeichnen ähm, ja, und wir können die äh, Projektion wählen. Wir können den Ausgangslayer direkt äh, aktualisieren oder einen neuen schreiben. Ich mache mal einen neuen, falls bei CSV-Dateien noch mal ein bisschen Probleme gibt. Genau, und dann läuft die Stapel Stapelverarbeitung und er ähm, fragt einfach die Schnittstelle des äh, Dienstes vom BKG an. mit relativ fix. Jetzt haben wir den neuen Layer und das geht nicht weg hier. Ähm, Aber genau, Das ist jetzt ein kleiner Beispiel-Datensatz. Ähm, damit es schnell geht und jetzt haben wir hier die Attributtabelle öffnen, können wir uns anschauen, es gibt verschiedene Rückgabewerte von der Schnittstelle, zum Beispiel welchen Typ wir jetzt getroffen haben, haben wir Haus, Ort oder Straße getroffen, eigentlich wollen wir Haus, weil es am genauesten und wir haben noch einen Score, je näher an der 1, desto besser ist ein absoluter Score und wir haben die Anzahl der Ergebnisse. Genau, wir können, wenn mehrere Ergebnisse gefunden wurden, können wir uns auch nochmal im Detail angucken. Also wenn wir nur einen Ort finden zum Beispiel, dann sollten wir das hier nochmal manuell bearbeiten. So ist unsere Iterationsschleife, dass wir halt die Einträge bearbeiten, selektieren und dann erneut suchen. Oder wir haben noch ein Tool mit drin, das ist, wenn wir mehrere Ergebnisse haben, dass wir uns eins aussuchen können. Ups. Zum Beispiel haben wir mehrere Ergebnisse getroffen, da haben wir hier einen kleinen Feature-Picker und dann können wir zwischen den Ergebnissen rumspringen. Also er hat die, offensichtlich die zwei nicht gefunden, aber 2 C und 2D. Und jetzt können wir uns da für eins entscheiden, beziehungsweise mit, natürlich manuell setzen. Mit Kugels irgendwo hier hin. Genau. Und wir würden jetzt, wenn wir zufrieden sind mit der Qualität der Ergebnisse, können wir es halt mit QGIS ganz bequem exportieren. Ein Grund, warum wir dieses Plugin für QGIS geschrieben haben, zum Beispiel in PostGIS-Datenbank oder wieder eine CSV-Datei schreiben. Oder wir können direkt mit den Ergebnissen weiterarbeiten, zum Beispiel halt für eine Erreichbarkeitsanalyse. Und das schließt jetzt Max wieder an. Hm. Genau, also solche Standortdaten nutzen wir häufig, um zum Beispiel Erreichbarkeitsanalysen zu machen. Hier haben wir jetzt äh, ja jetzt zum Beispiel einige Apotheken in Schleswig-Holstein geokodiert und ich gehe jetzt mal hier in den Norden von Schleswig-Holstein die dänische Grenze nach Flensburg wo wir dann weitere Daten haben beispielsweise Einwohnerdaten und ähm, wo man wo häufig dann die Frage äh, auftaucht, wie gut können die Einwohner jetzt Apotheken erreichen zu Fuß oder mit dem Auto oder mit dem ÖPNV ähm, dafür sind dann auch Routenberechnungen erforderlich. Es gibt halt eine ganze Reihe von Tools auch zur, zur Berechnung von Erreichbarkeiten. Heute wurde ja von Grasshopper ja auch schon Tools vorgestellt, PG Routing, die auch Routenberechnungen machen. Wir haben hier jetzt den Open Trip Planner als ein Instrument gewählt, weil der Open Trip Planner letztendlich halt intermodale Erreichbarkeitsanalysen mit verschiedenen Verkehrsmitteln und verschiedenen Verkehrsmittelkombinationen ähm, gut kann. Open Trip Planner ist ein Open Source Projekt, was seit einigen Jahren von auch verschiedenen Verkehrsverbünden weltweit aus den USA, aus Nordeuropa weiterentwickelt wird. Da kommt nachher noch ein anderer Vortrag nach uns aus äh, Baden-Württemberg, wo äh, der Kollege aufzeigen wird wie der Open Trip Planner da zum Thema Park and Ride Mitfahren äh, Dienste genutzt werden soll. Ähm, ursprünglich ist der Open Trip Planner erstmal äh, sozusagen hat auch eine Web-Oberfläche zur, zur intermodalen Routensuche. Ähm, und ich habe jetzt hier mal äh, dann im Raum Flensburg einfach jetzt eine Routensuche äh, aufgemacht. Da kann ich jetzt sozusagen hier eine Routensuche durchführen. Ich habe jetzt sozusagen ÖV und zu Fuß jetzt erstmal als die Verkehrsmittel eingegeben und dann sehen wir, dass wenn wir hier irgendwo morgens losfahren, dass wir hier mit dem Bus und dann mit dem Zug fahren und dann mit dem Bus. Das ist sozusagen eine Routensuche von Punkt zu Punkt, wo man auch alle möglichen ähm, äh, anderen Verkehrsmittel oder Kombinationen eingeben kann, wie Park and Ride oder ÖPNV und Fahrrad. Ähm, wo ich dann möglicherweise hier noch, mit, je nachdem, was man dann da einstellt, sagt, ich fahre jetzt lieber mit dem Fahrrad äh, die zwei, drei Kilometer zum Bahnhof, anstatt auf den Bus zu warten. Ähm, äh, genau, also der, das, dafür ist der Open, Route, ähm, der, der Open Trip Planner erstmal entwickelt worden. Der hat zusätzlich noch einen, äh, den, die Analyst-Funktion, ähm, wo, jetzt ist die Frage, ob er das ob er das jetzt lädt, wenn ich jetzt hier, es dauert manchmal etwas, ah ja, jetzt baut es sich langsam auf, ähm, mit dem man letztendlich sich auch darstellungen äh, machen kann, jetzt hier mit dem ÖPNV, äh, wo man dann sieht, wie, wie weit komme ich jetzt in 15, 30, 60 Minuten ähm, mit dem ÖPNV von einem Punkt in Flensburg aus, da sieht man natürlich hier, dass man entlang der ÖV-Achsen oder so schneller vorankommt und dazwischen eigentlich gar nicht mit ÖV hinkommt. Ähm, das sind äh, Natürlich auch immer Möglichkeiten, auch dann ähm, Erreichbarkeitsanalysen äh, zu machen, indem man vielleicht sich ein Polygon geben lässt und dann auszählt, wie viele Einwohner leben jetzt in diesem Polygon, dieser Isochrone. Ähm, wenn man das aber für viele ähm, Dinge, ja, für viele Punkte macht, dann wird es häufig aufwendig. Und daher haben wir dieses ähm, Open Trip Planner äh, Kugels Plugin entwickelt. Das ist äh, letztendlich so aufgebaut, dass man sich einen Graph baut, äh, auch dafür, den kann man sich dann hier erstellen. Ähm, um einen Graph zu bauen, braucht man zum einen ein openstreetmap netzwerk hier als PBF-Datei und man braucht GTFS-Fahrplanddaten. Ähm, und man kann auch noch einen raster mit, mit einem digitalen Geländemodell mit Höhendaten hinterlegen. Haben wir jetzt hier nicht gemacht, um Steigungen etc. mit zu berücksichtigen. Ähm, da könnte man jetzt sozusagen hier sagen, einen neuen Router erstellen und der würde den bauen. Das machen wir jetzt bei der Live-Demo nicht. Ähm, genau, was das Tool jetzt das Plugin jetzt macht, ist, dass äh, man hier jetzt äh, sich beliebige Kugelslayer layer als Startpunkte, als Zielpunkte definieren kann. Beispielsweise, ähm, wenn wir jetzt wissen wollen, von allen Einwohnern, äh, äh, wie weit sind irgendwie, oder wie lange brauche ich jetzt zu Fuß oder im ÖV äh, zu, zur nächsten Apotheke oder zu den nächsten beiden? Ähm, apotheken, Was? Ach so, genau, das ist jetzt der geokodierte Layer, genau, apotheken SA auszug 2, das ist der Layer, der Christoph gerade geokodiert hat. Ähm ich nehme jetzt einfach die nächsten zwei Ergebnisse. Wir können dann hier auswählen, welche Verkehrsmittel wir berücksichtigen wollen, in dem Falle jetzt zu Fuß oder mit dem ÖV, wir können aber auch Fahrrad oder andere... Verkehrsmittel mit einbeziehen, hier auch alle möglichen Parameter setzen, wie weit ist die maximale Gehdistanz, etc. Ähm, welcher Uhrzeit wollen wir jetzt suchen, äh, äh, ja, wie, was ist die maximale Reisezeit, die wir berücksichtigen wollen. Wenn man das zu groß wählt, dann braucht er relativ lange, weil er dann einen sehr großen Suchbaum aufbaut. Wir haben es jetzt mal hier so bei, äh, was weiß ich, 60 Minuten nach der Abfahrtszeit, das sollte eigentlich raus, ausreichen. Und dann, damit das jetzt schneller geht, selektiere ich jetzt hier auch nochmal einfach äh, irgendwo nur einen Teil der, der Rasterzellen. Also jeder Punkt steht sozusagen für eine einen Hektar Rasterzelle mit der Einwohnerzahl aus den Zensusdaten. Ähm, und äh, Genau, hier, hier bei dem heben wir noch die Selektion auf. Und... Selektiere aber jetzt nochmal hier Einwohnerdaten irgendwo aus dem aus irgendeinem Bereich hier. Und genau, sagen eben hier, er soll nur für die selektierten Start- und Zielpunkte was suchen, äh, damit es schneller geht. Und da werden jetzt nicht für ganz äh, das ganze nördliche Schleswig-Holstein was suchen in der Live-Demo können ihm sagen, wie er dann den Layer benennen soll, den er berechnet und dann startet letztendlich ein Java, eine Java-Applikation, die auch sozusagen mit dem Plugin nachher ausgeliefert wird, er lädt den Graphen, den wir gebaut haben, da oben stand gerade sozusagen, dass der Graph 200.000 Knoten und Kanten hat und er ist jetzt fertig und er hat 238 Rasterzellen jetzt berechnet und hat jetzt hier eine Tabelle, erzeugt, gut, wir sehen, dass wir irgendwo ein Encoding-Problem mit der Förder haben, da sollte man vorher immer natürlich auch darauf achten, dass man bei, das ist jetzt für diesen Fall egal, aber zum Beispiel Geocoding natürlich irgendwie das richtige Encoding wählt, und hat jetzt für jede, für jede Rasterzelle jetzt berechnet, sozusagen welche sind jetzt die beiden nächsten Apotheken, die Blasberg und die Förderapotheke, zum einen brauche ich 316 Sekunden, zum nächsten brauche ich 372 Sekunden und wir sehen hier auch, dass er einmal jeweils in ein, ein Boarding hat, also irgendwo in den Bus steigt, hier ist sozusagen die Distanz, die er zu Fuß zur Haltestelle geht oder von der Haltestelle zurück, die Ankunfts- und Abfahrtszeit und wann er davon sozusagen tatsächlich dann in, in den Bus gestiegen ist und er ist um 18.06 Uhr aus dem Haus und 18.08 Uhr dann im Bus gestiegen, 120 Sekunden mit dem ÖV gefahren, wahrscheinlich nur ein, zwei Stationen und hat hier Bus und äh, zu Fuß gehen benutzt und von der anderen Rasterzelle ist er jetzt nur zu Fuß gegangen und gar nicht mit dem ÖV gefahren, ähm, das ist sozusagen ein, eine Möglichkeit, die Ergebnisse darzustellen, die andere möglich und, und dann auszuwerten und zu gucken, wie viele Apotheken werden erreicht. Da kann man dann filtern oder die, die Ergebnisse dann auch nochmal äh, visualisieren. Das andere, was ich kurz zeigen will, sind dann nochmal etwas komplexere Erreichbarkeitsindikatoren, beispielsweise wenn wir hier ähm, berechnen wollen, ähm, wie viele Arbeitsplätze jetzt innerhalb von 30 Minuten mit dem ÖV oder zu Fuß erreicht werden können. Ähm, dann können wir jetzt als Ziel zum Beispiel die Jobs auswählen und sagen, wir möchten jetzt die Anzahl der Jobs aufsummieren, die innerhalb einer gewissen äh, Zeit liegen, beispielsweise hier, das jetzt, muss jetzt in Sekunden angegeben werden, äh, 60, 180 Sekunden beispielsweise. Ne nee, Quatsch, das sind drei Minuten, das ist ein bisschen wenig, 1800, in 30 Minuten. Und wir haben hier das Häkchen ausgewählt, Ergebnisse an den Quelllayer joinen, das heißt, wir können ihn gleich... Er joint uns nachher gleich die Ergebnistabelle direkt an unsere Ausgangsdaten, sodass wir die halt auch gleich dann visualisieren können. Genau, das Ganze ist auch mit Multi-Threading, nutze ich jetzt gerade sieben Kerne. Dann jetzt hat er hier sozusagen eine Datei geschrieben, die Ergebnisse hat er jetzt in eine CSV-Datei geschrieben, die lädt er jetzt hier auch dann ein das ist wahrscheinlich jetzt die, genau, da hat er jetzt nur für jede Rastezelle aufsummiert, wie viele Jobs jetzt erreichbar sind, 29.000 Jobs in äh, 30 Minuten und er hat diese Tabelle aber jetzt auch direkt äh, an, die an den Ausgangslayer herangejoint äh, automatisch, sodass wir uns jetzt die Ergebnisse jetzt hier direkt visualisieren können und jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt hier die Anzahl der Jobs äh, die in 30 Minuten erreichbar sind, hier ähm, darstellen. Dann oh, können wir noch irgendeine Farbskala hier auswählen und sehen dann, dass. Genau, ich muss gleich die Selektion noch wegsehen, damit wir was sehen. Dann sehen wir hier den. Äh, hier ist die Legende irgendwie. Hier haben wir. Da, wenn man weiter weg ist von den Bushaltestellen, dann kann man weniger äh, Arbeitsplätze erreichen als jetzt hier vorne, dort wo äh, die Leute direkt an den Bushaltestellen wohnen, mit denen sie schnell in die Innenstadt kommen. Das ist jetzt ein, äh, ein Anwendungsbeispiel, äh, ein Beispiel von so einem Indikator. Wir haben noch mehr hin implementiert. Genau. So, ich überspringe mal all diese. Ganz Folien. kurz zum Abschluss. Genau. Hm. Ja, ja ganz kurz, also wo ist sie hin? Ja. Mhm. Das, ist nicht die, das ist nicht die richtige, nee, ne? nicht die richtige Präsentation. Ja, ich suche sie nochmal gerade, du kannst aber schon was Genau, sagen. wir ähm, haben das Ganze, den Source Code, halt, äh, als Repositories bei GitHub hochgeladen. Also kann jeder gerne sich daran beteiligen oder darauf weiter aufbauen. Unter anderem den Open Trip Planner mussten wir ziemlich stark ändern, zumindest die Schnittstelle, um sie für unsere Bedürfnisse anzupassen. Also das Open Trip Planner Plugin funktioniert nicht mit der Original Open Trip Planner Version, deswegen das ist der dritte, dritte Punkt von oben. Also ich werden das sicher auch nochmal ähm, ein Pull-Request an den Open Trip Planner machen, damit die das dann bei sich auch einbauen, unsere Schnittstelle mit Multithreading und so weiter. Ja, genau, das haben wir angepasst. Und wir haben auch die beiden Plugins noch nicht ins öffentliche Kugels ähm, ähm, Repository hochgeladen, sondern weil wir es ja nur intern verwendet haben, haben wir ein eigenes Repository aufgesetzt. Ähm, da sind die beiden, also in dem Link, den kann man eingeben bei dem ähm, beim Plugin Manager äh, und dann kann man sich die runterladen und mal ausprobieren. Also man braucht für das open Trip planner plugin braucht man noch Java zusätzlich, aber alles andere wird mit ausgeliefert. Genau. Und bei Settings, gut, ja. das. Genau, also unter Settings kann man das Repository eintragen. Ja. Mhm. Aber zumindest der Geocoder, den haben wir vor, ähm, möglichst zeitnah ins öffentliche Repo zu packen. Genau, Dankeschön, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. weg. Ne? Mhm. Gibt es keine Fragen? Ja, eine fortlaufende Veranstaltung, wie ich sehe. <lacht> Fragen dazu? Also erstmal herzlichen Dank, ich fand das sehr praxisnah, sehr schön. Meine Frage wäre natürlich, geht das auf die Schweiz oder habt ihr das jetzt nur für Deutschland? Also das kann man letztendlich äh Überall, wo es OSM und GTFS-Daten gibt, äh, nutzen. Und äh, ich glaube bei der Schweiz, äh, da gibt es auf jeden Fall ja sehr viel Open Data, auch mit GTFS-Fahrplandaten und OSM gibt es sowieso. Also ist auch kein Problem, das für die Schweiz aufzusetzen. Also der Open Trip Planner, der ist global. So der, das ist die Software und die Daten äh, sind halt äh, kann man äh, ja für jede Region. Äh, muss mal gucken, wo man halt Fahrplandaten herbekommt, da sind ja einige Bundesländer sehr äh, in Deutschland auch äh, zwischen sehr weit voran, NRW, Berlin, Hamburg ja, mit okay. Open Data äh, äh, Bemühungen und ich glaube, die Schweiz äh, ist da auch gut. Äh cool. Ich will dann die Basis, um einen Graphen zu bauen, also den, das muss man schon noch selber machen. Gut, okay, herzlichen Dank. Also, Fragen, wer hat Fragen außer mir? Dort ist einer. Bevor ich meine Frage stelle, ich freue mich sehr, dass ihr einen Vortrag über den OTP gehalten habt. Letztes Jahr gab es ja keinen und heute gibt es, glaube ich, schon zwei oder drei. Das finde ich großartig. Und äh, ich wollte noch mal kurz fragen, wie geht ihr eigentlich damit um, wenn ihr verschiedene GTFS-Daten habt? Habt ihr da auch irgendwie ähm, automatisierte Vorgehen, wie man verschiedene GTFS-Daten Daten zusammenbringt, um dann vielleicht mal ein Graf für Schleswig-Holstein und Hamburg-Niedersachsen zu bauen? Habt ihr da Erfahrung? Also, wir arbeiten darüber hinaus noch viel mit, mit Visum, also Verkehrsmodell, kommerzielle Software, ähm, wo wir häufig auch nicht nur aktuelle Fahrpläne benutzen, sondern als Verkehrsplaner haben wir häufig, nutzen wir das ja auch, um irgendwelche Prognosefahrpläne oder Planungen in Visum dann umzusetzen. Da importieren wir GTFS-Daten und Exportieren dann zum Beispiel auch ein Szenario, was passiert, wenn wir hier die Bahnstrecke verbessern. Und darüber können wir auch dann verschiedene GTFS-Feeds zusammenfügen. Man kann, es gibt aber garantiert auch irgendwelche Tools, um GTFS-Daten zu mergen. Müssen wir nochmal recherchieren. Und ohne jetzt kommerzielle Software. Dann war, glaube ich, gerade zuvor in der Reihe oder zwei Reihen weiter vorne noch eine Frage. Hey, ähm, laut. Ähm, meine Frage wäre zum Geocoder, ähm, den ähm, Teil mit dem Adressenabgleich und der Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist das die richtige Adresse, wie viele werden da gefunden, wie ähnlich ist das der tatsächlichen Adresse. Habt ihr das selber geschrieben oder was für ein Tool habt ihr da benutzt? Ja, das sind letztendlich die Ergebnisse, die der, der Geocodierdienst des BKG als Ergebnis zurückliefert ähm, und also, da gibt es eine Beschreibung, was dann auch äh, die, die Prozentzahlen bedeuten und so weiter. Also, das, dann nutzen wir einfach diesen Webdienst und äh, stellen die Ergebnisse dar. Und äh, wenn man jetzt Nominatim zum Beispiel nutzt als Geokodierdienst, der gibt einem ähnliche Ergebnisse äh, zurück. Und die sind nicht ganz identisch. Das heißt, äh, aber das haben wir nicht selber geschrieben dann. Mhm. Haben Sie nochmal mal? Nachricht? Ja. Ich meine, das ist nur ähm, der Dienst, also nicht die Adressen vom ähm, mhm. BKG, sondern die, äh, der, der Dienst, der da benutzt wird. Mhm. Genau, also äh, der, der, das BKG hat einen eigenen Geokodierdienst, den wir hier jetzt für Schleswig-Holstein für zwei Projekte halt nutzen durften und sollten. Deshalb haben wir das für Schleswig-Holstein halt äh, diesen Geokodierdienst genutzt. Da braucht man auch so einen API-Key für, den man dann, wenn man im Auftrag äh, der kommunalen oder Landes... Verwaltung tätig ist, dann bekommt, um den nutzen zu können. Insofern, der ist nicht ganz, der ist nicht, dieser Dienst ist nicht frei, sondern äh, deshalb wollen wir es aber jetzt zum Beispiel für Nominatin auch noch mal nutzen, damit wir, wenn wir jetzt in anderen Projekten, wo wir den nicht nutzen dürfen, was geokodieren wollen, dann auch Alternativen haben, die auf Open Source Datenbesuch beruhen. Ja, ich habe noch eine Frage und hm. zwar zur Erreichbarkeitsanalyse. Hm. Es werden ja die Daten des äh, öffentlichen Transports verglichen mit äh, zu Fuß, Fahrrad, Auto und so weiter. Äh, inwieweit spielt da die Häufigkeit der Fahrten eine Rolle? Das nützt mir ja nichts, wenn ich in, in 20 Minuten mit dem Bus da sein kann, der Bus aber erst in vier Stunden fährt. Ja, dafür haben wir letztendlich hier auch äh, sozusagen berücksichtigt, dass wir hier ähm, detaillierte Einstellungen machen können, sozusagen zum einen, um, ja wenn man jetzt ein bestimmtes Zeitfenster suchen will oder zu einer bestimmten Uhrzeit suchen will, morgens um sieben, wo auch die Schulbusse im ländlichen Raum fahren oder wenn ich mittags von, für, für den Besuch beim Arzt oder Apotheke von, von zehn bis zwölf was suche, wo vielleicht gar kein Schulbus fährt, das kann man letztendlich hier dann auch einstellen oder auch einstellen, dass er alle zehn Minuten sucht, um nochmal irgendwie rauszukriegen, wie viele Abfahrten gibt es letztendlich. Ja, das heißt aber letzten Endes, äh, ich, sag mal, ich rechne immer äh, für mich persönlich, wenn der Bus alle zehn Minuten fährt, muss ich rechnen, ich habe im Schnitt fünf Minuten Wartezeit. Mhm. Die muss ich auf die Reisezeit im Schnitt drauf tra tragen. Mhm. Wenn der Bus natürlich nur alle drei Stunden fährt, dann habe ich anderthalb Stunden zusätzliche Wartezeit mhm. Aber das spielt keine Rolle bei der Analyse, oder? Ähm, äh, bei diesen Erg Ergebnissen, die wir gerade gezeigt haben mit der Anzahl der Arbeitsplätze, haben wir das jetzt nicht mit berücksichtigt. Äh, wir haben das aber oft in anderen Fällen gemacht, dass wir sozusagen uns ausgegeben haben, zu verschiedenen Zeiten gesucht haben, wie viel und, und dann nachträglich berechnet haben, wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit und das dann aufaddiert auf haben, um genau diesen Effekt mit berücksichtigen zu können. Ich stelle mir vor, dass ja. hier natürlich auch schwierig abbildbar ist, wenn der Bus, je nachdem zur Hauptverkehrszeit, im Stau steht, oder? Mhm. Ich denke, eine gewisse Unschärfe, die, die bleibt einfach ja. bei diesen Analysen. Aber es sind sicher wichtige Indikatoren. Also, es gibt, also einige Verkehrsunternehmen stellen tatsächlich GTFS-Daten auch mit Realtime-Daten zur Verfügung. Damit haben wir jetzt noch nicht gearbeitet, aber grundsätzlich äh, äh, gibt es Verkehrsunternehmen, die jetzt schon so weit sind, dass okay. sie da auch dann Verspätungen mit, mit ausgeben. Möchte noch einnehmen? Genau, also könnte man auch zählen, wie oft man einen Park mit öffentlichem Verkehr dorthin bekommt. Also, ob jetzt zweimal ein Bus fährt oder mhm. zehnmal. Also könnte man das auch visualisieren, wie oft man da. Ja, das ist kann. nicht ganz so trivial rauszurechnen, Also, wir haben es so gelöst, dass, das, dass wir hier gesagt haben, wir suchen äh, sozusagen im Zeitintervall zum Beispiel alle zehn Minuten mhm. von morgens bis abends mhm. ähm, und gucken dann, wie viele verschiedene Verbindungen es gibt. Mhm. Ähm, das, und dann kann man nachher sozusagen nochmal auf die Ergebnistabelle eine Abfrage laufen lassen und auszählen, wie viele verschiedene Verbindungen wurden jetzt gefunden. Es gibt da effizientere Algorithmen und äh, gerade äh, wenn man dann in die Details geht, ob der jetzt wirklich regelmäßig alle zehn Minuten fährt oder... Also das, dafür ist es nicht das optimale Tool, aber grundsätzlich würde man es damit rausbekommen mit entsprechend längeren Rechenzeiten. Ne? Okay, ich, ich muss ja, hier gut, abklemmen, weil wir haben halb und der nächste Referent wartet bereits. Nochmal herzlichen Dank für einen Beitrag.